Back, nie weg. Trotz Sommerpause sind wir äh, am Start. Heute wieder mal wieder mit ein bisschen Basketball. Freiwürfe ist am Start. Ich spiele gegen Shaquille O'Neal. Also <lacht> dürfte ich nicht so schwer haben. Äh, deswegen viel Spaß. Okay, das läuft jetzt so ab, dass wir äh, jeder Freiwürfe machen. Fünf Stück. Wer die meisten trifft, ganz easy hat gewonnen. Wir dürfen den anderen ein bisschen dabei ablenken, aber wir dürfen ihm natürlich nicht so im Weg stehen. So, dann funktioniert es nicht. Aber ganz ehrlich, nach dem letzten Sieg von mir glaubt irgendwer, dass Andi das Ding heute gewinnen könnte? Wird schwer, wird schwer. Wird schwer. Alright. Andy legt vor mit fünf Freiwürfen, würde ich sagen, oder? Ja. Richtig, richtig, richtig. Erster. Oh, oh. Brett, Brett, meine Schlüssel das Erste ist immer gut. Zwei von drei. Das ja. ist gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, ne? Wir haben zwei, drei Stück gesagt, ne? <lacht> ja, genau. Drei Freiwürfe. Oh. Danke. Hau ab, verschwinde du Kobold. Ach. Oh, okay. Drei von vier ist.. Ähm, ich bin ja noch gar nicht warm. Ja. Habe ich einen Wurf zum Eingehöry? Natürlich nicht. Hatte ich einen? Na, jetzt soll er jetzt erfahren können. Hatte ich einen? Nein. Kannst du eigentlich die binomischen Formeln jetzt? Hast du gelernt die binomischen Formeln? So. Lern nochmal die binomischen Formeln. Das ist mein inneren dirk Hier ist denn das? So. A minus B okay. zum... Uh, sag doch nochmal. mal. Hör mal den Ball, Junge. Ah, ja. oh, jetzt kommt Wind, ey. Ja. ey. Ich werde schon wieder beschissen hier. Ist egal, ja. Mach ich locker ich rein. Ich habe kurz meine God connections ge gecheckt <lacht> und äh, er hat Wind gemacht, danke. Ich sehe ihn nicht. Ja, musst du mal zum Friseur gehen? Oh, jetzt. Kennst du jemanden, wann zum Friseur gegangen ist? Kennst du? Kennst du? Kennst du? Uh! Machst du direkt weiter? Ich hab den Ball für dich geholt, ne? Ist deine Haare in Ordnung so? Uh! Zwei von drei. Zwei von drei. Ich habe noch zwei, Würfe, einen muss ich treffen, ne? Ja. Oh! Kannst nur noch ausgleichen, ne? Kannst du noch ausgleichen? Bist du dann noch motiviert? Bist du noch motiviert? Hat der das Gameface? Hat der das Gameface? Kannst du mich bitte das, das nicht anfangen? Das Spiel von 2011, wo er Meister geworden ist? Ist er da Meister geworden? Factchecker? Checker? Ist Fact -Checker? er da Meister geworden, Fact Checker? Ja! Ja! <lacht> ja. ja. Er ist Meister geworden. <lacht> <lacht> ah! Die Freiwurf-Legende hat mal wieder zugeschlagen. Und wie geht's dir, Check? Ey, in and out. In and out, ja. Wie sonst auch immer beim Sexy Time. Bist du enttäuscht? Scheiß Urlaub. Ja. Scheiß Urlaub. Was soll's, Leben geht weiter. Irgendwann revanchiere ich mich. Ähm die Chance kriegst du. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst einen Daumen, abonniert uns, aktiviert die Glocke und ähm, checkt einfach mal unsere Patreon-Seite. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Ähm, wir hoffen, es geht euch gut.